So, hallo. Ähm, wir sind noch dabei, die motorische Kontrolle zu behandeln und haben zwei Mechanismen kennengelernt, Open Loop und Closed Loop und haben auch festgestellt, welche Vor- und Nachteile die so haben. Ein wichtiger Nachteil ist, dass sie eigentlich so beim Menschen nicht funktionieren. Und dass sie nicht funktionieren, das liegt daran, dass die Auswirkungen der Kontrollsignale anders als bei Ingenieuren, die in der Technik mit solchen Mechanismen umgehen, die beim Menschen die Auswirkungen von Kontrollsignalen eben eher weniger bekannt sind. In der Technik habe ich Maschinen, die, wo bei denen meistens bekannt ist, was die Auswirkung von Kontrollsignalen ist. Also zum Beispiel weiß ich beim Auto, wenn ich aufs Gaspedal drücke, dann beschleunigt das Auto und beim Computer, wenn ich einen Rechtsklick auf die Maus mache, dann kommt das Kontextmenü. Beim Menschen ist das eben einfach nicht ganz so simpel. Ähm ich habe keine festen Verdrahtungen zwischen irgendwelchen Aktivierungen und den tatsächlich ähm erfolgten Effekten. Das heißt, die Auswirkungen der Kontrollkommandos sind nicht von vornherein bekannt, sondern sie müssen gelernt werden. Und das möchte ich, ähm, wie das so funktioniert und was das für Konsequenzen hat, möchte ich jetzt erstmal in einem ganz, ganz simplen Beispiel ähm, verdeutlichen ähm, und dieses simple Beispiel ähm, ist, da vereinfache ich jetzt mal schwer, und tue so, als ob wir Menschen sowas wie hier eine Kommandoschalttafel hätten und wenn ich hier auf irgendeinen bestimmten Knopf drücke, dann produziert der Körper irgendeine Bewegung und wenn ich auf einen anderen Knopf drücke, dann produziert der Körper eine andere Bewegung und wenn ich hier auf den Knopf drücke, wiederum eine andere, hier dargestellt als Asanas beim Yoga, die danach eingenommen werden. Das heißt, es müssen also schon relativ komplizierte Kontrollsignale sein. Aber ähm, das ist zunächst einmal komplett unbekannt. Und was der Mensch tun muss äh, und was er dann auch tatsächlich tut beim Lernen, ist erstmal überhaupt die Auswirkungen von seinen efferenten Signalen, die er an die Muskulatur sendet, überhaupt kennenzulernen. Ähm, die Babys, ähm, bei denen kann man das schön beobachten, die ähm, tun das ähm, in ihrem Kinderbettchen, indem sie strampeln und die Gliedmaßen hin und her bewegen und an einer Rassel rasseln und ähm, sich dann über die Effekte freuen, die sie damit erzielen. Das heißt, dieses Strampeln ist im Prinzip so etwas wie ein Sammeln von vielfältigen Bewegungserfahrungen, in dem sozusagen alle möglichen Referenzen einfach mal ausprobiert werden und zu guck und gucken, was denn da so passiert. Ähm, das heißt, ähm, jetzt sagen wir mal in, <lacht> in zufälliger Form werden Signale an die Arm- und Beinmuskulatur geschickt und es wird gelernt, was dabei passiert. So ein bisschen so ähnlich ähm, bin ich mir auch vorgekommen, als ich im Sportstudium äh, an, der, an dem Hochreck hing und da eine Kippe machen sollte. Und auch da habe ich vielfältige Bewegungserfahrungen gesammelt und habe gestrampelt und gezappelt an dem Reck. Ähm, aber leider ist da nicht zufällig, hat sich irgendwelche irgendeine Kippe dabei ergeben. Ähm, wie man trotzdem die Kippe lernen kann, da kommen wir ein paar Vorlesungen später nochmal darauf zu sprechen, ähm, aber ähm, wenn die ähm, Phase des Sammelns der Verbindungen einigermaßen gelernt hat, dann wollen wir in unserem vereinfachten Beispiel hier annehmen, dass ähm, die Person also tatsächlich irgendwie gemerkt hat, immer wenn ich hier auf diese Schalltafel drücke, dann kommt die Tänzerin als ähm, Asana dabei raus und dann sind wir endlich bereit für den letzten Schritt des Lernens, nämlich ähm, wenn ich dann tatsächlich auch einmal die Tänzerin herstellen will, das heißt also, wenn ich diese Position einnehmen möchte, dann weiß ich auch, aha, ich muss auf diesen Knopf drücken. Das heißt, wir haben in gewisser Weise eine Zweischrittigkeit des motorischen Lernprozesses. Im ersten Schritt äh, lernen wir ähm, ein sogenanntes Prädiktormodell. Das heißt, das Prädiktormodell sagt voraus, welchen Effekt es hat, wenn ich bestimmte ähm, Bewegungskommandos losschicke. Das heißt, ähm, ich, ähm, ja eigentlich sagt das schon genau das, was ich damit sagen will. Der zweite Schritt, das ist das Lernen eines Kontrollmodells, das heißt, welche Bewegungskommandos muss ich denn losschicken, wenn ich einen bestimmten Effekt erreichen möchte. Das sind die beiden Schritte, die tendenziell mehr oder weniger nacheinander erfolgen müssen. Ein Problem dabei ist, dass diese Notwendigkeit der Zweischrittigkeit nicht mit ähm, einer Open-Loop-Steuerung oder einer Closed-Loop-Regelung ähm, kompatibel ist, denn ähm, ich kann sozusagen nicht ohne ähm, eine, ähm, ohne den ersten Schritt, ohne ein Prediktormodell zu haben, überhaupt Closed-Loop irgendetwas regeln oder Open-Loop irgendetwas steuern, ähm, weil bei der im Closed-Loop-Fall äh, muss bei der Differenz von Soll und Ist-Werten, ähm, muss man wissen, welche Bewegungskommandos im nächsten Zeittakt der Regelung zu einer Verringerung des Fehlers führen. Wenn ich da also am Hochreck hänge ähm, und stelle tatsächlich fest, ähm, ja, der Soll und der Ist-Wert, die stimmen beide nicht überein, dann heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, welche ähm, Bewegungskommandos ich denn verbessern und verändern muss oder verbessern muss, damit dann beim nächsten Mal ich ein bisschen näher rankomme an die Kippe. Das kann auch durchaus nach hinten losgehen und ich entferne mich wieder weiter von der Kippe. Das heißt, ich brauche eigentlich vorher so ein funktionierendes Prädiktormodell, das mir sagt, aha, ja mit der und der Veränderung komme ich ein bisschen näher an die, ähm, an die gewünschten Zielzustand, die Kippe ran. Das ist bei anderen sportlichen Bewegungen ein bisschen leichter. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Golfkurs einen Putt machen soll ähm, und ich schlage den Putt und dann rollt der Ball bei weitem nicht weit genug, dann weiß ich beim nächsten Mal von der gleichen Position muss ich ein bisschen Dollar hauen. Und das ein bisschen Dollar hauen, da weiß ich schon genau, wie das funktioniert. Das heißt, da habe ich über meine Alltagserfahrungen schon sowas wie ein... Ähm, ein ähm, Prädiktormodell erworben, das mir sagt, weiterschlagen, härter hauen geht, indem du die Muskeln einfach ein bisschen mehr ähm, aktivierst. <lacht> Bei der Open Loop, äh, nebenbei, dieses Beispiel war natürlich schon auch im Prinzip Open Loop, denn ähm, ich äh, kann das natürlich erst beim nächsten Mal wieder verändern und nicht während der Schlagbewegung. Ich könnte natürlich auch während der Schlagbewegung merken, oh, das ist, diese Schlagbewegung ist ähm, viel zu locker. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Aber da fehlt mir ohnehin die ähm, Erfahrung, um ähm, zu wissen, wie viel Gas ich geben muss beim Golf -Put. Ähm, Und auch bei der Open Loop Steuerung ist es natürlich klar, dass wenn ich keine Ahnung habe, ähm, wie ich meine Bewegungen zusammenstellen soll, dann ähm, kann ich auch nicht äh, beim nächsten Mal besser werden. Also die Lösung ist eine interne Vorhersage. Ich muss also vorhersagen können, welche Änderungen bei den Effekten mit den Änderungen mein, meiner Kontrollkommandos Hand in Hand gehen und diese Vorhersage muss erlernt werden und erst dann kann die Bewegung zuverlässig kontrolliert werden. Das Interessante dabei ist, dass ähm, in diesem Modell, ähm, das ich euch hier präsentiere, ähm, die ähm, eigentliche Zielgröße, die Kontrollgröße ähm, in den Maßen einer Wahrnehmung von Effekten in der wirklichen Welt stattfinden. Das heißt, ich muss eigentlich nicht ähm, die äh, Bewegung als solche ähm, kontrollieren, sondern ich kontrolliere meine ähm, Prädiktionen, was passieren wird in der Umwelt. Das ist dasjenige, was sozusagen meinen, meine Kommandos verändern können, ähm, verändern werden. Ähm, das ist eine Eigenschaft, auf die wir später noch mal ähm, genauer hinauskommen und ähm, die ganz spannend ist. So, das bedeutet also, ähm, ich muss ähm, diesem Closed-Loop oder Open-Loop, ähm, diesen beiden Schleifen auf alle Fälle noch ein, ähm, ein Prädiktionssystem, ein Prädiktorsystem hinzufügen und dieses Prädiktorsystem das sagt mir dann, was denn vermutlich der nächste Zustand sein wird. Und S1-Dach ist also der antizipierte Bewegungseffekt. Und aus dem Kontrollsystem gehen meine Kontrollkommandos raus, die produzieren hier eine Reaktion und eine Situationsänderung und eine ähm, Kopie dieses Kontrollkommandos, nennt man auch eine Efferenzkopie, weil das hier ja die Efferenzen sind. Eine Efferenzkopie geht dann in das Prädiktorsystem ein ähm, und daraus ähm, wird dann die Effekte in der Umwelt vorhergesehen. Und weil dieses Vorhersehen sozusagen ein Modellieren der Umwelt und des Körpers ist, spricht man auch von einem internen Modell des Körpers. Und da das Kontrollsystem im Prinzip auch so etwas Modellartiges hat, nämlich von der Differenz hier zwischen dem Erwünschten und dem Zielzustand modelliert es die Referenzen handelt es sich hier eigentlich um zwei interne Modelle und die mo englischen Fachbegriffe dafür sind Forward Model und Inverse Model oder Inverses Modell und Vorwärtsmodell. Ähm, das braucht ihr euch nicht unbedingt merken, es reicht mir, wenn ihr Kontrollsystem und Prädiktorsystem wisst, aber ich wollte es noch mal kurz erwähnt haben. Okay, also äh, bei Abweichungen von der Ausgangssituation S0- und dem erwünschten Zielzustand S1-Stern ergibt sich das Kontrollmechanismus die Kommandos R- aus, das hatten wir eben schon, und ähm, das Prädiktorsystem erstellt dann eben eine Vorhersage, in welche Richtung dann ähm, die neue Situation sich verändern wird. Ähm, die Qualität der Bewegungskontrolle hängt damit von der Güte der abgegebenen Vorhersage durch das Prädiktorsystem ab und auch im Sport spielt das eine große Rolle, eigentlich sogar bei jeder Durchführung des Sports zum Beispiel in der Aufwärmphase, ähm, aber darauf komme ich in einer späteren Vorlesung noch mal zu sprechen. Ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle ähm, ja, noch einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hier anguckt, weiß man ja nicht so genau. Ähm, und damit wäre die Vorlesung über die Kontrolle von Bewegungen und die Fertigkeiten zu Ende und beim nächsten Mal kommen wir dann zur Wahrnehmung. Bis dann. Tschüss.